Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen oder Versammlungen. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und Ihrer Mitmenschen fordert Sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dabei bitte den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal zwei Personen. Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken, Ihre Berliner Polizei. Seit dem 28. März 2020 gilt in Deutschland das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Kontaktbeschränkungen halten BürgerInnen dazu an, physische und soziale Kontakte zu anderen Menschen stark zu reduzieren. Darunter fällt auch die Versammlungsfreiheit. Wir, Freck, Caro, Tillmann, Hendrik und Ellen von Draufsicht, interessiert, wie Protest in Zeiten von Corona ausgeübt und Demonstrationen organisiert werden können und unter welchen Bedingungen. Trotz oder besser wegen der Kontaktbeschränkungen hat sich hier am Rosa-Luxemburg-Platz eine Gruppe von Menschen versammelt, um gegen die Einschränkung der Grundrechte zu demonstrieren. Wir, Hendrik und Ellen von Draufsicht, haben uns da mal umgeschaut. Ja, wir sind jetzt hier seit knapp einer Stunde. Die äh, Leute sind immer noch größtenteils alle da. Ich schätze mal, das sind circa 100-200 Leute. Und obwohl es in dem Aufruf gehießen hat, dass alle mit Mundschutz kommen sollen, ist das zum Beispiel nicht der Fall. Es ist uns auch nicht ganz klar wer hier eigentlich gekommen ist das scheint eine ganz bunte mischung zu sein wir haben äh, leute gesehen die auf jeden fall dem linken spektrum zuzuordnen sind äh, bis zu leuten die wir da sind das volk rufen also wahrscheinlich eher der pegida bewegung oder ähnlichen zuzuordnen sind es ist nicht so ganz klar was diese leute insgesamt hier zusammen hingebracht hat mhm. Ich bin hier mal auf der Webseite von ähm, dem Veranstalter, die zu dieser Demo aufgerufen haben, nämlich nichtohneuns.de, ähm, die sich selber nennen Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand. So. Die großen Medienhäuser sind gleichgeschaltet. Sämtliche Freiheitsrechte wurden außer Kraft gesetzt, während wir von der Regierung in Todesangst versetzt zu Hause eingesperrt werden. Irgendwie können wir eine gewisse Beunruhigung zur Einschränkung der Grundrechte und der unklaren politischen Situation schon nachvollziehen. Schließlich kursieren in letzter Zeit auch immer wieder Nachrichten über repressives Verhalten der Polizei bei anderen Protestaktionen. Sogar, wenn diese so organisiert sind, dass sich an alle Hygiene und Abstandsregelungen gehalten wurde. Noch die ja, halt, Pass auf, Sie haben aber bei dieser Demo hier entsteht für uns der Eindruck, dass es hier den Demonstrantinnen nicht unbedingt darum geht, seinen Unmut darüber zu äußern, dass man durch das Versammlungsverbot daran gehindert wird, sich konkret für etwas politisch einzusetzen. Für Samu, den wir hier getroffen haben, ist das aber Anlass genug, um sich hier zu versammeln. Wenn Demonstrationen verboten sind, dann, dann kann man darüber nicht mehr seine Meinung klar äußern. Und Total. Wie stehst du zu den ganzen Maßnahmen, die getroffen werden? Also ist jetzt ich war, so, ich war dass nicht ich von halt Anfang an gegen die Verordnung. Ich habe ja. den Eindruck gehabt, dass es sinnvoll ist, Maßnahmen zu ergreifen. Und seit ich mich damit ein bisschen eingehender beschäftigt habe, sind mir eigentlich, eigentlich deutliche Zweifel gekommen, ob eine so harsche Verordnung und so starke Einschränkungen gerechtfertigt sind auf Grundlage der, der Daten. Also das heißt quasi, wenn es erlaubt wäre, würdest du auch ähm, aus persönlicher Überzeugung sozusagen hier demonstrieren ohne Sicherheitsabstand? Ich bin ja sogar bereit zu demonstrieren, mhm. da ist es scheinbar nicht, wo es scheinbar nicht erlaubt ist. Mhm. Aber nach, auch nach allen Daten, die ich weiß, habe ich nicht den Eindruck, dass es für die meisten Leute meiner Altersgruppe besonders gefährlich ist. Und mhm. was hältst du von so Online-Demonstrationen? Findest du, das ist eine Alternative? Nee, auf keinen Fall. Warum das nicht? Heißt, ich ja, weil also das hat ja was damit zu tun, wie dieses Medium funktioniert. Und es ist überhaupt nicht klar, ob, ob man dadurch wirklich unbedingt öffentliche Aufmerksamkeit erreicht. Man muss ja schon dann muss sich dann da nicht eine, eine URL kennen oder so, um zu wissen, dass schon demonstriert wird. Also das, ja. die Idee von der Demonstration ist ja, Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch für Leute, die, die noch gar nichts davon wussten oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Also mir ist nicht klar, wie das im Internet funktionieren könnte. Für SAMU sind Online-Demos also keine Alternative. Reag von Draufsicht hat mal ausprobiert, wie sich Online-Demonstrieren denn so anfühlt. Vor ein paar Wochen ist in unserer Straße ein Lastenfahrrad aufgetaucht, was da tagsüber stand, mit einer Plakatsammelkiste von Fridays for Future. Und ich habe mir gedacht, hä, was soll das denn sein? Hat mal gegoogelt und gesehen, aha, für einen großen Netzstreik fürs Klima sollte man Plakate basteln und die dann da reinlegen, damit die an dem Aktionstag am 24. dann irgendwo ausgestellt werden. Also habe ich mir gedacht, mache ich, habe mir Papiermüll, ein großes Stück Pappe besorgt, weil das hatte genaue Vorgaben, wie das sein sollte, habe das grundiert und musste mir dann noch einen Spruch natürlich überlegen und hm, also im Internet, die Sprüche, die waren so na ja, also habe ich mir überlegt, okay, äh, wie wäre es mit alles muss alles anders werden. Das klingt irgendwie nach allem und irgendwie gut und irgendwie toll. So. Und äh, dann habe ich noch einen kleinen Brief dazu geschrieben, weil ich hätte gern mit der Person gesprochen, die diese Plakate abholt, weil die muss ja bei mir irgendwo in der Nähe leben und da dieses Fahrrad immer hinstellen. Und dann habe ich das alles zusammen wieder in die Kiste getan und gewartet. Leider hat sich die Person bei mir nicht gemeldet, also habe ich mich am 24.04. vor den Stream gesetzt auf Fridays for Future.de und... Ähm, bei diesem Netzstreik fürs Klima hatten sie tatsächlich geschafft, glaube ich, knapp 10.000 Plakate zu sammeln und vor die Wiese auf dem Reichstag zu legen. Und Leider habe ich meins darunter nicht entdeckt, aber es ist schon ein cooles Gefühl zu wissen, dass das eigene Plakat da mit irgendwo liegt. Während Frerk heute zu Hause ist und sich den Livestream auf dem Computer anguckt, bin ich aufs Rad gestiegen und mal hier nach Berlin-Mitte gefahren, um anzugucken, wie das Ganze aussieht, wie die das aufbauen und eventuell spricht ja auch jemand mit mir und beantwortet uns ein oder zwei Fragen zu der Idee dahinter. Als ich auf der Wiese vor dem Bundestag ankam, haben sich da die Plakate auch schon gestapelt und ungefähr 20 Freiwillige haben sich darum gekümmert, die ganze Aktion durchzuführen. Eine davon war Luisa, die mir ein bisschen was zu den Ideen und dem Entstehungsprozess dahinter erzählt hat. Also wir haben uns überlegt, wie wir heute an diesem Tag, wo wir eigentlich alles digital stattfindet, wie wir Bilder kreieren können, die zeigen, es gibt eine große Masse an Klimabewegten im, im ganzen Land, die heute streiten würden, wenn sie es könnten. Und da ist einfach so Livestreams und so twitter und so, die sind, die sind auch gut und wichtig, aber sie sind nicht so wirkungsvoll wie und so mächtig wie so Bilder. Und dann haben wir überlegt, dass man hier keine Maschen auf die Straße bringen kann, aber dass man Schilder, und dass man diese Schilder, die so bekannt sind und so ein Ding sind für so Bewegung, dass man, die, ähm, dass man die, trotzdem irgendwie noch versammeln kann. Wie ist es für dich so jetzt während Corona-Zeiten zu demonstrieren? Ähm, ja, wie ist es? Anders auf jeden Fall. Ähm. Aber, also ich freue mich gerade mega, dass wir es irgendwie trotzdem geschafft haben, diese Aktion zu planen und zu organisieren, ähm, weil es sich mega falsch angefühlt hätte, nichts am 24. zu machen. Genau deswegen bin ich gerade mega dankbar für diese Aktion. In einer Kirche konnten diese Mengen an Stoff gelagert werden. Und äh, es wirkte ein bisschen so, als ob alle Beteiligten selber total überrascht waren von dem Ausmaß dieser Aktion. Also ehrlich, als ich eine Nüsse so ausgemalt hatte mit den anderen, ich dachte ich, wir kommen die an, mit der Schüler unter Warm und wir legen die einfach so aus. Das ist total eskaliert das ist so ein Megaprojekt. Das ist wirklich ein Sinn. Und während die Plakate weiter ausgelegt wurden, kümmerte sich ein Technikteam um die Live-Schalte, die dann in ganz Deutschland per YouTube übertragen werden sollte. Der Stream selber, der war irgendwie ganz unterhaltsam mit coolen Beiträgen, auch wenn die Qualität immer wieder weggebrochen ist und es da am Anfang sehr dolle technische Probleme gab. Aber insgesamt haben zwischendurch immer wieder bis zu 20.000 Leute gleichzeitig zugesehen und ich glaube insgesamt wie 80, 90.000 über den ganzen Tag. Und das ist schon cool, aber so richtig nach einer Demo hat sich das für mich zumindest nicht angefühlt. We need to our to do so. Ähnlich ungewohnt hat sich die Teilnahme an den Online-Demos der Seebrücke angefühlt. Seebrücke der Seebrücke -Demo. Ich bin Emilia. Ich bin Nils. Und wir versuchen euch heute so gut es geht durch diese Online-Demo durchzuhalten. So ein digitaler Protest fühlt sich schon anders an, als auf der Straße zu sein. Obwohl ich echt überrascht bin, dass Online-Demonstrieren dann doch so viele Möglichkeiten für den gegenseitigen Austausch und Protest bietet. Unter dem Hashtag LeaveNoOneBehind setzt sich die Seebrücke mit ihren aktuellen Aktionen dafür ein, dass die Lager in Griechenland evakuiert werden und fordert die deutsche Politik auf zu handeln. Ich habe mit Henry von der Seebrücke gesprochen und ihn gefragt, wie die Corona-Beschränkungen die Aktion der Seebrücke beeinflussen und wie sich der digitale Protest von der anderen Seite aus anfühlt. Ja, euch beeinflussen gerade die Beschränkung von Corona ja wahrscheinlich sehr stark in euren Aktionen. Genau, also Corona hat uns da schon ähm, ja einfach auch sehr getroffen und natürlich viele von unseren Aktivitäten irgendwie ähm, ja eine gänzlich ähm, neue Richtung entwickeln lassen. Mhm. Ähm, wir saßen eigentlich direkt in der ersten Zeit zusammen und haben überlegt, okay, was können wir jetzt wie weitermachen und weiterdenken und ähm, sind dann erstmal auf das Format online demo so ein bisschen gekommen und haben auch viel über das Netz am Anfang ähm, ja einfach irgendwie Aktivismus gemacht, ähm, gerade über die sozialen Medien. Ähm, genau, die Online-Demo hatte über 6.000 TeilnehmerInnen und ähm, war super erfolgreich. Hatte ähm, Unseren Hashtag lief wie no rein sozusagen zu der Kampagne, ähm, die erfordert, fordert, dass die geflüchteten Menschen aus Griechenland evakuiert werden. Ähm, mhm. auf, bei Twitter auf Nummer eins. Und genau, ähm, das war eine ganz coole, ähm, ja, neue Erfahrung sozusagen auch so online zu demonstrieren. Und wir haben dann aber auch geguckt, dass wir irgendwie versucht haben, zumindest irgendwie in den öffentlichen Raum zurückzukommen. Ähm, haben das Anfang April, am ersten Wochenende, ähm, mit einem Aktionstag bundesweit gemacht. Der hieß, wir hinterlassen Spuren. Da haben wir ähm, unsere Forderungen in die Öffentlichkeit getragen. Haben teilweise auch einfach nur Schuhe an öffentliche Plätze gestellt. Und genau, ähm, da hatten wir dann allerdings auch tatsächlich mit Einschränkungen seitens der Polizei zu kämpfen. Es ähm, gab mehrmals einfach ähm, ja, Menschen, die Repressionen erlebt haben. Und ähm, da war das, da hat man das schon gemerkt, dass sozusagen auch irgendwie, obwohl wir uns eigentlich ähm, an alle Vorgaben, die sozusagen die Corona-Verordnung ähm, ja auferlegen sozusagen gehalten haben, ähm, war da trotzdem sozusagen unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes sehr durchgegriffen und diese Demonstration auch oft dann halt unmöglich gemacht. Was aber eigentlich cool ist, ist, dass so in den letzten Wochen ähm, auch durch die Gerichtsurteile, die es da gab, dass jetzt sozusagen dieser öffentliche Protest wieder mehr möglich wird. Also ähm, mhm. in Hamburg gab es jetzt am Sonntag am vergangenen eine Aktion, ähm, wo wir an der Elbe an der Promenade über mehrere Kilometer ähm, insgesamt 25 Mahnwachen mit jeweils 20 Leuten angemeldet hatten. Dann hatten wir halt sozusagen, ähm, ich glaube, über vier Kilometer eine Menschenkette mit insgesamt 500 TeilnehmerInnen. Und ähm, so kann man dann sozusagen doch irgendwie den Protest gerade in die Öffentlichkeit bringen. Seht ihr so Vorteile drin auch in der Online-Demo? Ähm, klar, wie du sagst, das bringt halt auch ganz neue Gruppen an Menschen irgendwie zusammen. Ähm, das ist jetzt nicht die übliche Konstellation. Und was eigentlich cool ist, ist, ähm, dass man das ja trotzdem sehr interaktiv gestalten kann. Ähm, fast auch interaktiver als eine Demo, finde ich. Mhm. Weil wir dann sozusagen die Leute vorher auffordern, irgendwie ähm, Aktionen zu machen, Bilder davon zu schießen und die dann wieder einzuschicken. Und die werden dann wiederum bei der Demo sozusagen also über diesen online stream sozusagen auch gezeigt. Klar hat das irgendwo Vorteile. Ähm, ich persönlich bin da aber irgendwie der Meinung, dass... Ähm, auch total viel hat, wenn man irgendwie dann doch sozusagen auf der Straße steht mit Menschen. Im Großen und Ganzen können wir uns dem auch anschließen. Die aktuelle Lage stellt auch den politischen Aktivismus vor neue Aufgaben und ruft ganz neue Protestgruppen hervor, die sich politisch nicht mehr wirklich einordnen lassen. Gruppen wie die Seebrücke oder Fridays for Future haben kreative Wege gefunden, auch weiterhin aktiv zu bleiben. Vor all diesen Leuten, die jetzt neue technische Wege finden und kreative Lösungen, um ihre Meinung trotzdem noch kundzutun und sich nicht demoralisieren zu lassen, haben wir großen Respekt. So eine richtige Demo auf der Straße kann der Livestream dann aber irgendwie trotzdem nicht ersetzen. Vom Gefühl her ist es aber wirklich sowas wie vor dem Laptop den Livestream gucken oder wirklich zum Konzert gehen. Da gibt es schon großen Unterschied irgendwie. Puff, cut. <lacht> das war ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht>